Hallo, da sind wir wieder. Heute möchten wir Ihnen ein ganz spannendes Thema vorstellen. Ich habe mir Verstärkung geholt, und zwar unsere Frau Roschkowski, die mit mir hier im Büro äh, die Familien betreut und ähm, wir uns immer ganz viel anhören, Sorgen, Nöte und auch schöne Dinge. Und wir wollen heute über das Thema Mythen von Hartz IV reden. Die hartz ler leben wie Gott in Frankreich. Dazu haben wir uns die liebe Maike eingeladen, Hallo. eine Mutter, die wir schon seit längerer Zeit betreuen. Sie hat zwei Kinder und wird Ihnen heute mal ein bisschen erzählen, was sie so mit Hartz IV erlebt hat. Liebe Maike, dann erzählen Sie uns doch mal, was Ihnen denn so Spannendes passiert ist. Naja, wie sagt man immer so schön, wer Kinder hat, lebt wie Gott in Frankreich. Aber dem kann ich leider nur widersprechen. Also ihr könnt aufhören, Kinder zu machen. Kleiner Scherz. Ähm, man denkt ja immer, dass das Kindergeld äh, einem voll zusteht. Bei Hartz IV ist es leider so, dass es angerechnet wird. Und es gab ja im Januar diesen Jahres eine Erhöhung an Kindergeld. und diese wurde auch zeitgleich von den Leistungen abgezogen, sprich, was ich da mehr bekomme, wird mir da wieder weggenommen. Heißt, unterm Strich habe ich nicht mehr als vorher. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe und unsere Zuschauer und Zuschauerinnen äh, möchten das auch richtig verstehen, ein normaler Arbeitnehmer, der 1000 Euro verdient, kriegt das Kindergeld obendrauf. Das heißt. Ich sage nur eine Zahl als Beispiel. Mhm. 500 Euro Kindergeld, der kriegt 500 Euro obendrauf, heißt 1500 Euro. Mhm. Die Hartz-IV-Empfänger, die 1000 Euro bekommen und an Leistungen und 500 Euro Kindergeld, kriegen das gegengerechnet. Genau, weil es als Einkommen gilt. Genauso wie Unterhalt und gegebenenfalls Wohngeld. Es wird als Einkommen angerechnet. Ist ja ein bisschen ungerecht, oder? Ja, finde ich auch. Also ähm, sehe ich so, als Laie, sage ich mal, ja? Ich habe äh, keine Kinder und kann da auch nicht mitreden, aber was wir hier so erleben, äh, finde ich also schon äh, heftig. Ne? Mhm. Ja. Wie verhält es sich mit diesem äh, Sonderbonus? Also bei dem äh, Kinderbonus, den ja. es im vergangenen Jahr gab, ähm, habe ich schlecht gestaunt, als ich die Abrechnung bekam. Weil für meinen Sohn zum Beispiel habe ich nur die Hälfte bekommen von dem Bonus. Ähm, sollte erwähnen, dass der Vater den Unterhalt zahlt, aber ansonsten keinen Kontakt zu ihm hat. Und der hat die Hälfte vom Bonus abbekommen. Was ich auch nicht gerechtfertigt finde, weil ich meine, gerade zu Corona-Zeit war es meine Aufgabe zu gucken, dass die Kinder warmes Essen haben, dass äh, die Materialien für Homeschooling gestellt werden etc. pp. Und daher finde ich das nicht fair. Und das gleiche erwartet mich jetzt im Mai wieder dass ich wieder nur die Hälfte von dem Kinderbonus für meinen Sohn erhalte. Also ist das generell so, wenn die Väter Unterhalt zahlen, ob die jetzt sich um ihre Kinder, Söhne, Töchter kümmern oder nicht, steht denen die Hälfte zu? Ja, sobald die Unterhalt zahlen, haben die auch eben Ansprüche auf dieses Geld. So wurde es zumindest in den Medien dargestellt. Also äh, dann, ich möchte mich nicht in die Politik oder was einmischen, aber ist ja schon ein bisschen seltsam. Ne? Ich finde es auch nicht fair. Nämlich ich finde, der, da wo die Kinder wohnen und essen ja. und zu Hause sind, äh, sollte auch der Kindergeldbonus hingehen. So sehe Dafür ich das auch. ist es doch eigentlich gedacht und ja. nicht für einen Vater, der Unterhalt zahlt und mhm. äh, nicht wirklich darauf angewiesen ist. Ja, sehe ich genauso. Mhm. Frau Sie haben äh, doch auch äh, so Erlebnisse hier aus dem Büro mhm. ähm, mit Anschaffungen, das heißt äh, Wohnungseinrichtungen, Umzugskosten oder Waschmaschine oder so. Ja, ja, also jedem steht eine sozusagen, eine, wie heißt Ein Großgerät oder? Ja, auch ein Großgerät. Waschmaschine? Nein, <lacht> oh, jedem steht eine einmalige Einrichtung der Wohnung zu, aber Großgeräte bekommt man nur, also speziell jetzt eine Waschmaschine, wenn man auch Kinder hat. Als mhm. erwachsene, alleinige Person hat man kein Anrecht vom Jobcenter eine Waschmaschine zu bekommen. Wenn auch nicht einmalig? Auch nicht einmalig, nein. Erst wenn Kinder da sind. Dann wird eine Waschmaschine bewilligt. Mhm. Es gibt dann einen Schein. Da kann man zum Sozialkaufhaus mit hingehen und äh, bekommt eine Waschmaschine. Sollte diese aber kaputt gehen, dann gibt es nur noch ein Darlehen. Und das Darlehen muss monatlich abbezahlt werden mit 10, 20 oder 30 Prozent von den monatlichen Leistungen. Also von den hat iv Leistung ja, von und, und nicht, äh, wenn jetzt eine Waschmaschine 80 Euro kostet, davon 10 Prozent monatlich, sondern Ach. von den, ich sage jetzt mal wieder in Anführungsstrichen 500 Euro als Beispiel, ähm, werden dann 50 Euro abgezogen. Genau, ja. Ach. Ich weiß nicht, ich finde so manche äh, Dinge doch schon sehr ungerecht. Ne? Das wird ja. nicht auf die äh, einzelnen Bedürfnisse der Menschen äh, Rücksicht Nein. genommen Nein. oder irgendetwas? Nein. Nein. Auch wenn das Kind <lacht> zur Schule geht und der Schulweg ist unter drei Kilometer, dann wird das Schokoticket nicht übernommen. Mhm. Man muss es selbst zahlen. Das sind immerhin fast 40 Euro ja. im Monat. Mhm. Auch diese sind da monatlich weiter zu zahlen. So wie Strom. Strom ist Eigenleistung. Mhm. Das bekommt man nicht vom Jobcenter extra bezahlt. Mhm. Und somit bleibt unterm Strich immer weniger. Also das heißt, wenn jetzt eine Mutter vier Kinder hat, was bei uns hier im Verein ja doch einige Familien ja. sind, die müssten also, wenn der Schulweg ich sag mal so ganz platt, 20 Meter zu kurz ist, müsste die für ihre vier Kinder jeweils 40 Euro im Monat werden 160 Euro ja. zahlen von mhm. diesen, ich sag mal wieder als Beispiel 500 Euro Leistungen, die sie kriegt. Ja. Das heißt, wovon lebt die Familie dann? Mhm. Ja, von den paar Euros, die übrig bleibt. Mhm. Da müssen die Kinder von gekleidet werden, ja. da muss von gegessen werden, da muss eventuell mal zum Friseur. Internet für Homeschooling. Ja, ja. Das mhm. sind monatlich viele Kosten. Ja, ja. Ja, ich habe äh, die Erfahrung ja hier auch im mhm. Verein äh, und Sie wissen das und bestätigen das ja auch, äh, dass ganz viele Dinge im Argen liegen, wirklich im Argen ja. liegen. ja. Ja. Und Michael, was können Sie denn noch so sagen? Sie hatten doch letztens so ein Problem mit Ihrem äh, Nachtstromspeicher. Ja, also das Problem in meinem Fall ist, meine Wohnung ist recht klein und äh, wir haben Nachtstrom. Mhm. Und äh, dieser Nachtstrom läuft aber nicht äh, direkt über die Betriebskosten, sondern gesondert über die Stadtwerke. Das heißt, ich bekomme einmal im Jahr eine Jahresrechnung, wo drin dann halt der Nachtstrom und der Hauptstrom ähm, ausgerechnet mhm. werden müssen und es wird zum Teil etwas von der Heizung übernommen. Mhm. Ähm, jeder, der Nachtstrom kennt, weiß, dass Nachtstrom sehr teuer ist. Ja, allerdings. Ähm, und Also nur so als Beispiel, ich zahle im Moment 314 Euro monatlich. Und ich glaube, die Tendenz ist steigend, wenn jetzt zum 1. Mai die Strompreise wieder steigen. Die Kinder sind seit Monaten zu Hause. Mir grault es ehrlich gesagt jetzt schon vor der Rechnung. Und ich überlege jetzt schon, wie ich das denn bezahlen soll. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, lässt die Stadtwerke sich auf eine Ratenzahlung ein? Also im ersten Schreiben lehnt man es natürlich ab. Ja, ist klar. Im zweiten Schreiben, wenn man dann nochmal die Situation erklärt, ich glaube, dann bleibt denn auch nichts anderes übrig. Weil ich glaube, wir haben mittlerweile so viele Haushalte, die auf Unterstützung angewiesen sind, Jetzt auch gerade durch Corona, mhm. ähm, da muss einfach ein Entgegenkommen stattfinden, sonst mhm. äh, sitzt man irgendwann ohne Wasser und ohne Strom da, mhm. so ungefähr. Ähm, das kann ich mir sehr gut äh, vorstellen, ja. Mhm. Und äh, das äh, End vom Lied ist, dann kriegen sie gar kein Geld. Nö. Na, dann werden sie sich wahrscheinlich lieber auf eine, eine Ratenzahlung einlassen. Ja. Aber ähm, ganz abgesehen davon, ähm, jede Rate, die ein H iv empfänger zahlen muss, geht ja, ja wieder vom ja. Bezug ab. Ja? Ja. Da hm. muss man gut haushalten können. Also ja. ich meine, gut, wir haben Sie als Unterstützung, was natürlich äh, Gold wert ist, gerade wenn das Geld dann knapp wird, weil ich finde es schon wichtig, dass alle Rechnungen beglichen sind, Außenstände, Strom, hm. Miete etc., und dann muss man halt gucken, wie man irgendwie über den Monat kommt. Ja, aber äh, wir mal ganz außen vor. Äh, es geht ja im Grunde genommen jetzt nicht primär um uns hier, dass wir helfen, sondern es geht ja eigentlich darum, äh, was den reellen, hm. sauberen, hartz vier empfängern so ins Haus steht. Ich meine, abgesehen von diesen schwarzen Schafen, die Bezüge erschleichen und ja. so, das kennen wir hier auch, ne, Frau Roschkowski ja. Wir haben im letzten Jahr drei Familien rausgetan, die einfach ähm, Sozialbetrug begangen haben, ja. Ja? wo wir uns ganz schnell von getrennt haben, in dem Moment, wo wir es wussten. Ich meine, auch bei uns passiert, dass der eine oder andere ähm, drin ist und Leistungen kriegt, bis das wir dahinter kommen. Es steht ja keinem auf der Stirn geschrieben. Mhm. Ja? Und ich denke, das ist das Fatale auch, dass so viele Menschen einfach unehrlich sind. Ja, das ja, fällt die, natürlich dann auf uns zurück. Ja, äh, dann heißt in, es nicht mehr die, sondern es sind alle. Alle, ja, ja, genau. Alle. Ne? Und äh, wenn man sowas dann im Fernsehen sieht, ne, wie die da rumprahlen mhm. und sagen, ich gehe doch nicht arbeiten. Also wir haben äh, die Fashion gemacht. Wir beide, ja. viele wollen arbeiten gehen ja. und ja. sind traurig, dass sie keinen Job kriegen. Also ja. ich gehöre dazu. <lacht> ja, ich weiß, äh, <lacht> sie bemühen sich ja schon seit Jahren darum. Ja. Ne? Äh, aber manchmal hapert es einfach an den Menschen, die einen nicht einstellen. Manchmal hapert es dran an den Schulzeiten oder Kindergartenzeiten mhm. der Kinder oder ja. was auch immer. Ja? Ja. Ist ja nicht jeder Arbeitgeber so flexibel. Nee, ne? Leider nicht. Mhm. Was ähm, können Sie denn noch so an Mythen aufklären von Hartz IV? Haben Sie da noch äh, irgendwas, was äh, äh, unsere Zuhörer, Zuschauer da interessieren könnte? Ja, es ist ja auch, also weil Sie es gerade auch angesprochen haben mit den Arbeitgebern, ich finde es ist, äh, also ich habe schon viele Minijobs gemacht, mhm. ähm, ich finde auf der einen Seite, ohne jetzt irgendein einem Arbeitgeber äh, zu nahe zu treten, aber ich finde, diese Jobs werden meistens ausgenutzt, gerade wenn die Leute wissen, dass es äh, um Hartz-IV-Leute geht. Ähm, und unterm Strich bekomme ich ja nicht das Geld, was ich da verdiene. Es wird mir auch das angerechnet. Mhm. Natürlich ist es so schön, arbeiten zu gehen und natürlich ist es auch schön zu sehen, da kommt Geld vom Arbeitgeber auf mein Konto. Mhm. Aber diese Beträge sind nicht zufriedenstellend. Mhm. Also gerade wenn man noch Kinder hat, finde ich, ist es noch unzufriedener. Weil man den Kindern ja auch ein Vorbild sein möchte, für dein Geld musst du arbeiten gehen. Und besser Minijob als gar nichts zu machen, aber unterm Strich, wie gesagt, ich finde es halt immer wieder schade, dass sich das nicht so rentiert, weil aus diesem Teufelskreis kommt man so nicht raus. Egal ob es Minijob oder mini minijob ist oder Teilzeitjob. Es ist verhext. Egal in welcher Branche, egal auf welcher Basis, ist es so schwer da rauszukommen. So wie andere ja mal sagen, es ist, ähm, wo ein Wille, da ein Weg. Natürlich, wenn man die richtigen Connection hat mit Sicherheit und wenn man größere Kinder hat, noch mehr. Meine Kinder oder meine Tochter ist noch relativ jung, deshalb ist es für mich umso schwieriger und gerade auch zu Corona etwas zu finden, was sich auch meinem Familienleben anpasst. Mhm. Das hat mit Vorleid nichts zu tun. Mhm. Ähm, wir legen einfach mal wieder fiktiv, sage ich mal, zugrunde, einen Minijob mit 400 Euro, 450 Euro im Monat. Was würde Ihnen denn bleiben als Hartz-IV-Empfänger? Also ich meine, bei meinem letzten Job hatte ich 170 Euro. Also ich habe auf 450 gearbeitet. Ich bin von Montags bis Freitags arbeiten gegangen, ähm, immer auf eine bestimmte Stundenzahl, ja. weil das, das ist wichtig. Äh, man muss halt gucken, dass man jeden Monat das Gleiche verdient. Sonst wird jeden Monat neu gerechnet und entweder gibt es dann zu viel Geld, das wird irgendwann auf einen Schlag abgezogen oder es gibt zu wenig Geld. Nachzahlung ist auch schön. Wobei das Erste meistens zutrifft und dann zieht man ja noch mal die Fahrtkosten ab, vielleicht zur Arbeitsstelle. Und dann kann man sich ja ausrechnen, was unterm Strich bleibt. Mhm. Und da sagen andere dann, warum soll, denn dafür auf warum soll ich dafür aufstehen, warum soll ich dafür arbeiten gehen? Mhm. Ja, man macht es aber, weil man das für sich selber tut und ja, man muss ja auch ein Wohlgefühl. Richtig. Und so, ne? Genau. Ja, ja. Mhm. Ich, äh, Frau Roszkowski, können Sie aufdröseln, <lacht> wie sich das zusammensetzt, diese 170 Euro? Ja, der, ähm, das Jobcenter gibt einer Person einen Freibetrag von 100 Euro mhm. und der Rest wird mit 20 Euro, 20 Prozent, äh, 20%, Entschuldigung, äh, berechnet. Also, das heißt, 450 Euro kriegt man auf dem Papier. Ja. Davon sind 100 Euro Freibetrag. Genau. Die gehen runter, sind 350 Euro. Genau. Davon 20 Prozent macht 70 Euro. Ja, und der Rest wird voll aufgerechnet. Mhm. Das lässt sich auch so auf einen Teilzeitjob, Vollzeitjob mhm. übertragen. Ja. Das heißt also, von den 500 Leistungen, die wir ja eben fiktiv genannt mhm. haben, äh, würden dann im Grunde äh, die restlichen äh, zu den 170 ja. abgezogen. Ja. Deswegen reicht es auch meistens in einer, sage ich mal, vierköpfigen Familie nicht, wenn der Vater arbeitet, wenn er Geringverdiener ist, um aus Hartz IV rauszukommen. Mhm. Weil der Lohn zu wenig ist. Ja. Ja. Das ja. ist ja bei Alleinerziehenden genauso. Wie viele Stunden oder ich müsste ja auf Vollzeit arbeiten gehen. Mhm. Äh, und dafür habe ich mich nicht für zwei Kinder entschieden. Ich bin nun mal Mutter von zwei Kindern und ich finde einfach, da muss äh, auch was in der, auf dem Arbeitsmarkt passieren. Wir haben so viele Alleinerziehende. Wir haben so viele Mütter, die arbeiten wollen und nicht können, weil sie eben Kinder haben. Es ist manchmal beklemmend, wenn man die Stellenangebote liest und dann ist es wirklich in jeder Stellenanzeige flexibel am Wochenende. Würde ich gerne machen. Aber ich habe ja zwei Kinder. Und da denkt man sich dann, war es verkehrt, dass ich mich für Kinder entschieden habe, dass ich Kinder haben möchte? Ja, ich kann das gut verstehen. Wir kennen ihre Kinder ja und das Mädchen ist ja nur halt eben acht oder neun. Neun. Ja? Und sie braucht einfach noch äh, die Hand der Mutter. Also, ja. das heißt, sie kann man nicht ja. mit dem Schlüssel um Hals sagen, sieh zu, dass du dich jetzt mal acht oder zehn Stunden beschäftigst. Ja. Ne? Nee. Also, ähm, die Generation möchte ich dann auch nicht haben. Nee. Ne? Ja. Also, ich kann mir vorstellen, und wir sehen es ja auch bei uns hier im Verein, mhm. dass Familien, die. Ähm, kleinere Kinder haben. Wir haben ja auch eine Mutter mit fünf Kindern, ähm, da sind vier davon noch ähm, unter 18 und mhm. ähm, die brauchen wirklich, äh, kleinste ist drei, ne? ja. so viel ich weiß, Ja, ja drei und ähm, die brauchen einfach die Hand der Mutter, die kann man nicht einfach laufen lassen. Nee. Ne? Was soll denn aus den Kindern werden, gerade bei den heutigen Einflüssen? Richtig. Ne? Internet und alles, ne? das mhm. äh, ist unverantwortlich. Ja, also ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema und äh, wir sollten uns da vielleicht auch nochmal treffen in dieser Runde und äh, nochmal so ein bisschen aufdröseln, äh, was es alles für Schwachpunkte noch gibt. Mhm. Aber wie gesagt, noch mal, wir können an der Politik nichts ändern. Wir können einfach nur so ein bisschen das Bewusstsein der Zuhörer und mhm. Zuhörerinnen äh, wecken, dass sie vielleicht eine Spende mehr geben, äh, damit man ein bisschen mehr noch helfen kann. Ja. Weil, äh, ja, ich danke Ihnen, gerne. liebe Michael, dass Sie sich heute zur Verfügung gestellt haben. Sehr gerne. Und äh, ich freue mich... Äh, YouTube ist ja weltweit und dass sie sich so offen geäußert haben und wir auch sagen durften, dass sie hartz empfänger sind und ja, vielen lieben Dank. Gerne, gerne. Ja. Ähm, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, das war für heute ein sehr spannendes Thema und ähm, denken Sie bitte dran uns zu teilen und zu liken und zu abonnieren. Das ist ganz wichtig. Und ich möchte auch Frau Roschkowski danken für ihre Ausführungen. Wir haben hier jeden Tag mit verzweifelten Menschen zu tun. Tschüss. Tschüss. Tschüss.